Guten Morgen, ich habe einen Hinweis bekommen und zwar von Dirk Hoffmann auf das Thema PCR-Tests. Ich habe da mal ein bisschen nachgeforscht und ich werde dann zum Schluss noch auf eine Aussage kommen von äh, dem Erfinder des Tests und zwar dieser PCR-Test, also Polymerase-Kettenreaktion, äh, das Wiederholen dieses Zyklus erhöht die DNA-Menge exponentiell. Ich habe mir mal die Mühe gemacht äh, aus einem Punkt. Man könnte auch mal sagen, Pixel. Pixel auf dem Bildschirm eines Fernsehers. Wer ganz genau am besten mal mit der Lupe rangeht, sieht, dass ja das Bild, was wir im Fernseher sehen, aus einzelnen Punkten besteht. Und jetzt, ich weiß nicht, ob man es auf dem Handy sieht, hier mein blauer Punkt ist der Zeiger hier. Ähm, hier unten habe ich aus einem Punkt zwei gemacht, dann vier und so weiter. Und ich habe das alles ganz stark gedrängt, weil das sonst zu viel wird. Ich habe das elfmal gemacht und habe dadurch... 2048 Punkte, habe dann aus diesen 2048 Punkten mal ein kleines Stück heraus äh, kopiert und es sind tatsächlich Punkte. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn ich einen einzelnen Pixel eigentlich oder Pixelfehler meinetwegen auf dem Fernseher gar nicht erkennen kann, aber den beliebig oft wiederhole und das war nur elf Mal, dann kann ich daraus schon eine ganze Linie machen und die sieht man dann auf dem Bild wieder. Gut, das war das eine. Und jetzt sagt der Erfinder dieses PCR-Tests, Carrie B. Mullis, ähm, auf einem Kongress 19, äh, 1993, und zwar mit PCR, wenn man es gut macht, kann man ziemlich alles in jedem finden. Die Messung ist nicht exakt. PCR ist ein Prozess, der aus etwas eine ganze Menge macht. Er sagt ihnen nicht, dass sie krank sind. Und es sagt nicht, dass das Ding, das man findet, ihnen Schaden zugefügt hätte. Ich werde euch diesen Artikel hier auf Wochenblick, den werde ich euch verlinken, unten in der Videobeschreibung. Und ich werde auch, ja, da könnte ihr letzten Endes hier bei Nobelpreis für Chemie, für Chemie, da muss ich den Link nicht auch noch anbringen, ist sehr interessant, das sich mal durchzulesen, auch wie der PCR-Test funktioniert, was man daraus machen kann und alles solche Dinge. Und hier ist noch mal das ganze Interview, das kann man sich dann auch anschauen. Also, ich hoffe ein kleines bisschen zum Thema exponentielles Wachstum, denn da, das ist eine typische mathematische Erklärung, exponentiell, ne? ein Exponent, ich habe zwei hoch und jetzt im Hoch kommt der Exponent. Und wie oft ich das mache, und bis zu 40 Mal wird es ja teilweise gemacht, da kann man sich vorstellen, was da für eine Menge rauskommt, von etwas, was man eigentlich gar nicht bemerkt hätte. Ich wünsche euch einen schönen Tag, denkt schön drüber nach. Kommentieren könnt ihr hier, das Video werde ich auf dieser Seite verlinken zum Kommentieren. Und wie man mit dem Handy in die Videobeschreibung kommt, wird so oft am Tag genommen, über 300, 400 Mal, das werde ich dann hier verlinken. Und ich sage... Drüber nachdenken und macht was, aber macht's gut. Ne? Bis zum nächsten Video. Tschüss.